Scheiße, ich brauche ganz dringend Essen, ich kann nicht mehr rennen. Wir werden einfach verhungern. Gott ist eine Hexe. Oh nein, jetzt bekomme ich Hungerschaden. Ich bekomme Hungerschaden. Spannender als die Kämpfe. Ich wurde vergiftet. Okay, als ob das jetzt das Ende wäre. Willkommen zu der zweiten Taro-Folge. Falls ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr das erst machen, bevor ihr dieses Video schaut. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren... Yay, Zoom er hat seinen alten Skin. Ich hab meinen alten Skin wieder. Es ist niemand... Oh nein, ein Versteuerter. Hat auch einen Kill, Mashallah. Gefühlt hätte jeder oh, einen Kill, der noch auf auch. dem Server ist, außer uns. <lacht> Scheiße, ich brauch ganz dringend Essen, ich kann nicht mehr rennen. Oh, ich habe nicht. Oh, oh. nein, oh nein. Okay, lass weg, lass weg, lass weg. Wo wollen wir denn oh, hin? Lass ihn weg. Ja, ich brauch aber dringend Essen, ich kann nicht laufen. Ja, wir suchen jetzt Essen und danach eine neue Höhle. Wir werden einfach verhungern. Ja, deswegen müssen wir jetzt was anbauen, anstatt wegzurennen. Hier. Hast du Knochenmehl? -Nee? Ja, wir müssen jetzt Skelette besiegen irgendwie. Ich höre ein Skelett. Okay, danke. Perfekt. Oh, das ist eine Hexe. Ich verhungere gleich. Ich habe eine halbe Hungerkeule. Okay, ich bin vergiftet. Das ist nicht gut. Oh nein, jetzt bekomme ich Hungerschaden. Ich bekomme Hungerschaden. Hier, hier, ist, ein, ja, hier ist ein Zombie. So. Oh mein Gott, eine Kuh, eine Kuh. Aber auch ein Zombie. Ich wurde so. vergiftet. Oh nein, die, die Hexe, Hexe ist da immer noch. Nicht. Okay, als ob das jetzt das Ende wäre. Ja, aber erinnerst sich dich noch letztes Mal an die Hexe? Sie ist weg. Wir hätten sie einfach nur angreifen müssen. Ich bin tot. Ich habe eineinhalb Herz. Oh mein Gott, ein Schwein, ein Schwein, ein Schwein, ein Schwein. Aber das hat schon mal ein bisschen ich was gegeben. Wir haben ich so hab halt schon nicht. genügend Probleme, ohne dass wir überhaupt angegriffen werden. Hi, da... Eins für ich dich, eins tot. für mich. Andere Leute, so die, die kämpfen mega aufregend gegen andere Leute. Wir sind, wir haben einfach schon genügend damit zu tun, einfach so zu überleben. Okay, gut. Also ich kann jetzt wenigstens wieder regenerieren. Ich kann jetzt wieder rennen. Ich hol jetzt, ich, ich renne jetzt und und hol die so schnell wie möglich Sachen. Das ist eine traurige Folge. Ey, wenn das jetzt mein Tod ist, ne? Ich habe doch ein Schwein. Ich habe <lacht> doch ein Schwein. Ich habe doch ein Schwein. So <lacht> Spannend als die Kämpfe. Okay. Oh, ich kann wieder regenerieren. Ich kann uns jetzt, jetzt schon mal ein Brot craften. Wie viel HP hast du? 2,5, drei. Hier, nimm das Brot. Sobald du wieder rennen kannst, sollten wir hier weg. Ey, das war anders knapp. Dann lass uns jetzt hier aufbrechen. Einmal Sch machst Schweine! Oh mein Gott, sogar mehrere. Okay. ja, komm mal. In bei. die Höhle. Ich hab ne Idee. Wenn das Essen morgen fertig ist, heißt es wie es jemand in der Nähe. Das stimmt, das ist gut. Das ist smart. Oh. Der Tag. Hat das aus jemanden. dem unteren Ofen schon rausgenommen? Okay, kannst du mir hier auch was geben? In der Nähe nee, ist jemand. Also, hier sind ziemlich sicher jetzt, Leute. Ich würde ehrlich na. gesagt vorschlagen, wir meinen hier und gehen dann am Ende der Folge woanders hin. Äh, Ach, ich, doch, guck mal, hier geht's zu einer Höhle rein. Irgendwie sieht Minecraft hässlich aus, so eine Shader. Luxusprobleme. Das hier, das könnte die jetzt, dieses Projekt könnte ähm, eine Premiere auf meinem ja. Kanal sein, als das erste Proje als das erste varo artige Projekt, bei dem ich die erste Folge hochlade, während wir noch leben. Man kann halt nicht schwimmen. Und, okay, gut, das war vielleicht nicht die, ja, hier die, ist die beste Idee. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. So, ich muss mich nur erst um die Skill Junge, wie easy die Monster hier zu besiegen sind ohne diesen Kill-Cooldown. Wenn man so drüber nachdenkt, kann ich schon verstehen, wieso die das hinzugefügt haben. Also diesen schlag Schlagcooldown halt. Oh, hier ist wieder eine Hexe. <lacht> Bevor die überhaupt etwas machen kann. Oh, hier sind zwei Creeper, aber die sollten auch nicht so schwer, wenn ich dich im Wasser feststecke. Ich muss mal hier Steine braten. Steine braten, ja moin. Wieso finden wir keine Dias? Es kann doch einfach nicht wahr sein, oder? Ist ein Schnuch, eine riesige. Achso, Bögen. Super. Wir sollten uns einen Bogen machen. Wir brauchen Dias. Gut, hier ist Lapis. Da ist ein Mieschacht, oder wie es auch immer heißt. Hier hinten ist der mien ah, ja moin, ich sehe dich auch. Ah, hier ist eine Truhe mit einem Mindchest. mine mindchest Okay, hier ist nur noch Brot ja, drinne. Ich schätze nur noch drei Minuten. Okay, ich hier runter. Also Tiefe, mach Strip-Mind. Wieso finden wir mal keine Dias? Dann baue ich jetzt hier immer rein. Ich hatte noch nie einen Kill in war gehabt. Und wir sind ich. gekickt. Okay. Wie schaffen es andere Leute hier in dieser Zeit viel mehr zu schaffen? Das verstehe ich nicht. Ich weiß das nicht.